Ja, wie jeden Morgen. Guten Morgen. Ich habe gut geschlafen. Sind wir doch mal gespannt, wie das Wetter draußen ist. Oh, ich komme nicht hin. Ah. Naja, nicht so toll. So, mal das E-Bike vollständig aufladen. Ich habe es über Nacht abgesteckt. Meist reicht dass ich das abends immer ein bisschen lade. Eine Stunde und dann am nächsten Tag noch mal eine Stunde. Das kleine Kochset hat sich echt bewährt. Das besteht ja aus einem Deckel, den man den Topf nutzen kann. Gut, ich muss hier mal richtig auswaschen wieder. Ja, und dann 8 Milliliter Gefäß. Da habe ich hier sogar zwei Kartuschen drin. Also super handlich und ja. Genau, den Kocher habe ich jetzt extra, der müsste jetzt hier drin sein, genau, auch super klein verpackt. Das ist jetzt äh, keine große gute Qualität, aber ja, ich habe den ja auf meiner ersten Radreise dabei gehabt, hat wunderbar funktioniert. Schraube ich hier direkt auf, steht von sich aus, brauche jetzt keinen Ständer da nochmal. So, klappt das noch aus. Zack, fertig. Ne? braucht nicht mal ein Feuerzeug, ist ein Zünder dabei. Na. Da muss man richtig aufschrauben. Ja. Gut, hat keinen Windschutz, aber das kann man ja irgendwie improvisieren. So, jetzt machen wir erstmal einen Kaffee. Wasser gekocht, aber oh Mist, wo habe ich denn den Löffel gelassen? Ich sage euch, wenn man das nicht immer gleich aufräumt, alles. Ja, da ist er ja. Endlich den Kaffee. Aber ich lasse mal richtig Zeit heute. Ich habe ja hier einen Bronzeplatz gekriegt. Nicht mal Gold oder Platin. Nein, das ist ein Bronzeplatz. Und den nutze ich heute auch voll aus, solange es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben darf. Steht ja noch was dran. So ist der Lageplan. Abreise bis, keine Ahnung, 10 Ampere, Spielplätze, ne, steht nichts drin hier. Jo, ich habe ganz gut geschlafen, war ein bisschen kühl, wie immer. Ich schlafe nur im T-Shirt in diesem wirklich uralten Schlafsack. Ich sollte mir auch so langsam mal einen neuen zulegen, weil da reißt schon so langsam der Stoff auf. Es ah ja. sollte mal regnen heute. Zumindest ein bisschen. Es bleibt bedeckt, so wie es aussieht, auf dem Wetterradar. Und noch keine Ahnung, wie ich zurückfahre. Ich habe noch überhaupt keinen Plan. Schaue ich mir gleich mal in Ruhe an. Ich glaube, das sind noch so jetzt 100 Kilometer bis zur Grenze, also bis zur Fähre. Und die teile ich in zwei Etappen irgendwie auf. Vor allem vielleicht ein bisschen Umweg noch mal an die andere Küste. Keine Ahnung. Ja, es also ist 11.58 Uhr. Ich hab endlich meine Sachen gepackt. Aber ich habe mir Zeit gelassen. Ich wollte den Platz hier noch ein bisschen auskosten. Aber letztendlich war es doch relativ laut hier. Entweder war ein Rasenmäher hier, das ist ein Kantenschneider, oder es wurde Mulch angeliefert. Hier fuhr ein Rasenmäher rum. Also war alles dabei. Jo, jetzt gebe ich nochmal die Gästekarte oder die Zugangskarte ab. Und weiß ich gar nicht, ob man die abgeben muss. Da steht auch nichts drauf, aber ich mache es einfach. Ähm, ja. Und dann geht es mal Richtung Marode Brücke. Also nicht, dass sie so heißt, sondern das ist der Zustand. Das sind ungefähr ja, ein bisschen mehr als 40 Kilometer und von dort aus sehe ich dann mal weiter. Ich habe mir schon so zwei Campingplätze ausgesucht, die in Frage kommen könnten. Ja, ich mache heute was, weiß ich, 60, 70, höchstens 70 Kilometer. Und dann fahre ich dann morgen zur Fähre. Genau. Und mache den Rest. Und ich habe ja noch einen Tag. So, bye bye, Plätzchen. Ja, Ach, war doch ganz nett. Also, die internen die waren ja richtig geil. War richtig klasse. Ja, kann man nicht meckern. Aber für den Preis, das 65 Euro, ich weiß nicht, warum ich da nicht gemeckert habe. Aber mir war das erstmal nicht klar, wie viel 490 Kronen sind. Nächstes Mal muss ich mehr aufpassen. Er ja, ist nicht gerade sonderlich aufregend. Ähm, ja, das ja, Wetter auch ist in Ordnung. Ab 16 Uhr soll auch die Sonne richtig wieder rauskommen. Aber bis dahin bin ich wahrscheinlich schon auf dem Campingplatz, obwohl es ja schon 12 Uhr. Wird wahrscheinlich nichts draus. Dann habe ich ja während der Fahrt noch schönes Wetter. Ja, ich schalte jetzt mal die Kamera ab und ich schalte auch selbst ein bisschen ab. Und genieße die Tour. Ja, inzwischen bin ich um die 30 Kilometer gefahren und bin jetzt hier mal zu so einem Discounter in so einem kleinen Dorf. Habe jetzt auch ähm, zwar mein Rad hier abgeschlossen, aber Taschen habe ich alle dran gelassen, bis auf die Lenkertasche mit, mit den Wertsachen. Ja, in einer Tasche ist sogar meine Sony-Kamera drin. Ich fahre in zehn Minuten wieder draußen und hier ist kaum Betrieb und jeder kennt jeden hier, glaube ich. Also von dem her. Ein Bisschen Risiko ist natürlich immer dabei. Ja, was habe ich eingekauft? Ich hatte irgendwie verlangen, ja. Verlang nach Süßem und ja hier Salat, zwei Salate, natürlich äh, Bier, Eier und Käse und ausnahmsweise auch mal Nebengrötchen und Süßes. Stück. Inzwischen bin ich wieder an dem Ort mit dieser Gänseburg. Uh, hier ist entweder die letzte Veranstaltung. Oder es wird neu aufgebaut. Scheint was Größeres zu sein. So, da setze ich mich auf die Bank und erst, erst mal meinen Kram. Uh, die Bank im Schatten. Und dann scheint die Sonne wieder, was ja ganz cool ist. Die Bank ist im Schatten, die Sonne scheint wo ich gerade so ein Déjà-vu. Sehr schön. Ja, und Baumaschinen gibt es ja auch. Sehr schön. Oh ne, ich gebe das hin. Das ist mir wieder zu laut. So, perfekt. Ich darf vorstellen, eine Bank gibt es hier nicht so viele. Und wenn es eine gibt, dann nehme ich sie. Ja, ich habe mir gerade das äh, süße Stück da reingezogen, ich hatte total Verlangen nach irgendwas Süßem. Ja, und ähm, ja, da war gerade die SD-Karte voll. Vielleicht zeige ich euch mal, wie ich die aufbewahre. Also ich habe hier so eine kleine Aufbewahrung und da stecken die SD-Karten drin, Sie sind hinten nummeriert. Und die kann man hier rausziehen. Ja, auf meiner Tour in, durch die Alpen mit den 14 Folgen habe ich 4x128 äh, GB verbraucht plus 64, drei Stück von den 64 und die waren auch alle voll danach. Ja. Ich filme mit, ähm, ja, 4K mit 60 FPS. Ja, Ich habe anderthalb Stunden Filmmaterial letztendlich. Oh, jetzt gibt es noch ein Brötchen dieser Art plus einen Salat. Der hat 10 Kronen gekostet. ist der Deckel gerade runtergefallen, der auf der Rückseite steht. 10 Kronen, ich muss jetzt ersparen nach, nach der Nacht heute mit 4, 65 Mark äh, Euro. So, eine kurze Pause gemacht, ungefähr eine halbe Stunde. Und ähm, ja, ich habe jetzt 35 Kilometer hinter mir und bin drei Stunden unterwegs. Also der Bestschnitt schnitt wieder. Super-Schnitt, kann mich nicht meckern. Jetzt fahre ich über die Smirrebrücke, äh, Smirre, die, die Brücke, diese marode Brücke. Hab vorsorglich auch die Brille aufgesetzt, weil ich da wieder mit massivem Insektenbefall rechte. Ja, Mauern sind greifbereit, oh, greifbereit, griffbereit und dann geht's wieder mal los. Brücken habe ich jetzt keine, der Wind ist einfach zu stark, ich glaube, so viel Power haben die nicht, dass sie auf der Stelle stehen können. Ja, der Ausblick ist hier schon grandios, muss man sagen. Ich halte mal die Kamera hoch, versuche, dass ich nicht jetzt ein Auto hier treffe. Und da hinten sieht man auch, ups, eine Laterne, da hinten sieht man auch, wie sie die Brücke bauen, die neue. Hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass die hier absolut marode ist. Und ob sie gesprengt wird oder abgerissen, entzieht sich meiner Kenntnis. Da kommt immer ein Laternenpfahl Kein Gegenverkehr, schon mal gut. Weil es so eng, da muss man fast anhalten. So, ich bin jetzt auf Haribom gestiegen. Mit dem war das ein bisschen schwierig, die Einzelnen auszupacken. Den letzten habe ich bestimmt einen Kilometer gebraucht, bis ich den mit einer Hand, oh, mit einer Hand ausgepackt hatte. Oh, schaut euch das an. Ich fahre bereits zwei Kilometer hier ja, auf der Brücke. Ach, oh, schätze noch mal, es nochmal zwei Kilometer. Ja, ich habe gerade beschlossen, nach Guldberg zu fahren, Guldborg. Und das sind nur noch 13 Kilometer bis zu meinem Campingplatz. Und dann waren es das heute, 42 habe ich jetzt, plus nochmal 13 sind 55 Kilometer. Ja, ich könnte noch weiterfahren, aber ich habe noch Zeit und ich verbringe gerne auch die Zeit auf Campingplätzen. So gesehen, alles wieder richtig gemacht. Weiter geht's, jetzt geht's doch geradeaus. Und weil ich mich so auf den Campingplatz freue, und ich ganz stolz bin, jetzt diese hammermäßige Steigung absolviert zu haben im EMTB-Modus, ähm, gönne ich mir erstmal ein Bier. Prost! Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich noch nie gesagt habe, das habe ich mir jetzt verdient? Nee, finde ich total bescheuert. Entweder habe ich Lust, ein Bier zu trinken oder nicht, oder was zu essen oder nicht. Ich habe nichts verdient. Hab, wenn es danach ginge, habe ich mir gar nichts verdient. Ne? Also dann Prost. Ich hatte vorhin festgestellt, dass meine Handyhalterung, hier die SP Connect, wackelt. Ich habe natürlich Werkzeug dabei, habe festgestellt, dass ich diese Schraube einfach mal nachziehen muss. So. Das geht doch. Das kommt in meine Oberrohrtasche, da habe ich mein Werkzeug drin. So. Die ist zwar nicht wasserdicht, aber es hatte ja geregnet auch die Nächte. Da ist nichts reingekommen, also nur bei Starkregen. Hatte ich da mal Wasser drin, aber ansonsten hält die schon dicht. Auch die hier oben, da war kein Wasser drin. Muss mal wieder weiter. Das muss ich doch mal kurz anhalten hier. Das ist so, eine, so ein Pferdestall, auch Privatzugang. Und guck mal, diese beiden Pferdchen. Und der See da hinten wieder glitzert. Hier ist sie wieder, die Klappbrücke mit den Bänken zum Warten. Ja, schön, hier gibt es einen Hafen und hier ist auch gleich mein Campingplatz irgendwo. Ja, ich wollte eigentlich meinem Bruder eine Postkarte schicken aus Kopenhagen und habe ich irgendwie gelesen, dass es 4 Euro oder 7 Euro kostet. Im, Grund, äh, Im Zuge der Digitalisierung in Schweden oder ich meine jetzt natürlich Dänemark. Ähm ja, wird das kaum noch mal gemacht und ja, wir werden kaum noch Postkarten verschickt. Und deswegen ist das dann auch entsprechend teuer. Ich habe dann herausgefunden, dass man über postkarte.dk ein Foto hochladen kann und dann analog eine Karte verschickt wird. Mein Bruder hat die Karte dann innerhalb von drei Tagen erhalten. Irgendwie hat der ton nicht funktioniert, seit ich hier angekommen bin, das habe ich jetzt erst gemerkt. Ja, ich kam hier an und ich konnte mich absolut nicht entscheiden, welchen Platz ich nehme. Es gab hier ganz viele Parzellen, die ich wählen konnte, so eine wie die hier, die ist relativ klein. Da meinte auf die Kleinen könnte ich gehen und hier ja, habe ich erst mal diese abgefahren und ja, und dann gab es halt noch die Zeltwiese. Allerdings war da direkt ein Spielplatz, also habe ich mich... Ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht, um mich zu entscheiden, welchen Platz ich hier nehme, weil die Auswahl zu groß war. Und das nur für eine Nacht. Eigentlich egal. Na, ich bin da noch mal los zum Einkaufen und dachte, kaufst du mal in Ruhe ein? Da war so ein Riesenfest da vor der Tür. Ja, wie immer, der Getränkeautomat, der befindet sich ja immer direkt außerhalb des Gebäudes. Bin ich erst mal rein, dachte, in der Außen habe ich erst mal nichts gesehen. Bin ich rein. Und habe gefragt, haben wir ja aus, outside, und dann bin ich erstmal an dem Grillbürstchenstand vorbei und in die Lagerabteilung. Und dann war der letztendlich doch direkt neben dem Eingang. Tja, davon kann ich nur träumen. Nee, besser nicht. Ja, hier steht mein Zelt. Und ja, ich achte immer drauf, dass ich das so aufbaue. Dass ich äh, auf einer Seite blickgeschützt bin, dass wir nicht mal mit Unterhose da rauskommen. Mir nicht leer, jeder irgendwie reingucken kann. Ich habe einen riesen Platz hier. Und ähm, das alles für 152 Kronen, das sind ungefähr 20 Euro. Hab auch direkt einen Strom an Platz. Hier ja, endlich kam aber mein Gulasch zum Einsatz. Die Campingplätze, die ich in Dänemark besucht hatte, waren alle mit einer Küche ausgestattet. Keine Ahnung, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich werde beobachtet. Die Sanitäranlagen waren auch sehr sauber und interessant gestaltet. Jede Kabine wurde nach einem Bild bzw. Künstler benannt und überall hingen Abbildungen von berühmten Kunstwerken. Ich wollte dann nochmal los ans Meer und bin noch ein paar Kilometer gefahren. Allerdings endete mein Weg dann irgendwo mitten auf einem Feld. So habe ich dann den Sonnenuntergang von dort aus genossen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Matthias.